Mein Name ist die P und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Ja, wir sind immer noch in einer fremden Welt und ja, ich laufe mit Volker rum, weil warum nicht? Und ein Noppon. Was soll das bedeuten? Ein Noppon Schritte. Ich weiß nicht, was ein Noppon ist. Bist du ein Noppon? Keine Ahnung. Wollen wir den einfach mal platt? Wir ja, wissen mal, passieren wir mal falsch liegen Boom. Alter! Wie schmerzhaft das klingt, ne? So, komm mal, her. du musst erst mal rausfliegen. hat von privatsphäre gehört er so lange wie die an einer ankommen als du boom boom boom ja ich habe falco genommen weil weiß nicht fremde welt weltraum habe ich so gedacht die fliegen ja hier durch verschiedene planeten und so ne? Natürlich war richtig immer recht, auch wenn ich keine Ahnung habe. Riesenverwandlung für Gegner. Das müsste übrigens der Part sein, der am Dienstag kommt, und dann kann ich auch jetzt schon mal sagen, ab jetzt werden immer noch Gott ein Part pro Tag kommen, weil ich habe schon wieder zwei, drei verschiedene Projekte und ja, ich will mit denen natürlich auch noch weiterkommen. Dann kann ich nicht, weil ich muss doppelt so viel aufnehmen für Super Smash Spaß dabei ja am Anfang. Jetzt witzig, aber jetzt habe ich auch noch andere geile Spiele, die ich spielen will. Deswegen. Muss halt Prioritäten setzen, ne? Das Projekt geht ja noch weiter, ne? Und da ist ja der Part für Dienstag, ne? Ja, ich habe zwei für Montag aufgenommen gerade, ja. Also ja, der Projekt geht natürlich weiter, ist klar, aber ja, dann den will ich auch gerne spielen, also ja, so läuft das dann, ne? Hoffe ich, dass ich auch den Abenteuer muss, so in den nächsten Tagen mal irgendwann beende. Ich versuche den so fertig wie möglich zu machen. Nicht mal dass mir das Spiel weniger Spaß macht, nur halt. Wir haben ja bald alles hier ne? mehr. Muss er jetzt erstmal nicht ich kann ja noch versuchen, im muss hier zu machen, aber am Abenteuer muss hier geht es wohl jetzt auch nicht mehr so viel weiter. Spoiler. Oh. Gut, mit falko läuft natürlich natürlich läuft mit falko irgendwie aber stehe ich mir gar nicht wollte ich so viel besser wenn mit dem als mit anderen charakteren irgendwie sobald ich auf falko switche läuft irgendwie drohe geisterpunkte tausend stück ja, ich glaube, die sind irgendwie nicht wichtig. Ich glaube, du kriegst halt nur Geisterpunkte. Ein paar, wenn die Antwort richtig liegt, ne? Das herrscher weiß den Weg. Trifft eine Wahl. Zwielichtsherrscher, herrscher ne? Jirahim, Santo. Kommt aus dem Spiel, heißt Twilight Princess, ne? Also Zwielichten, ne? Keine Ahnung. Ich nehme mal nämlich Nehme ich jetzt mal an, ist könnte das richtige sein. das ist ein Design aus Twilight Princess, also der Geist. Also Twilight bedeutet Zwielicht. Das weiß ich aus Kingdom Hearts. versuch dich los, hast du eigentlich daher? Ist die ganze Zeit nur so springen? Ich glaube, ich habe ihn nicht schade. Na, komm, jawohl, nein, wir verarschen. die blume kommen weil er weiß nicht was er tun soll weil die mine da am boden liegt oder was so was habt ihr so gemacht den tag also von drei sterne kam echt schlecht Personally, I prefer the air hat. aber so mal gleich noch mal. Und <lacht> noch. Die treten. Boom. Nein, boom. Jawohl. diese Pose, die er immer einnimmt, wenn er schießt. Ich finde das so geil. Jojo, Charakter mit der Pistole, der ist wie Mister. Ja, war falsch. Warum habe ich jetzt immer noch Dings krieg Alles egal, ja der Kramagie für Gegner. Schön, für euch. mein Schild hat den Weg Schild irgendwie größer, da will ich mir ein. Ja, komm, Ich habe Doran zurückgeschossen, sehr gut. Der schießt ausgerechnet, wenn ich gerade den Schild aktiv meine zweite Wahl wäre dieser eine Typ gewesen, eher Also, habe keine Ahnung von Zelda. Also ich immer noch rum. und oh, nee das wollte ich nicht machen du bist aber oh, danke der hat mich gerettet Hast dein ein pokémon dämlich ist ich Jetzt wir dran Boom! Hab genug von euch robins ja so, weg mit dich und habe jetzt keine trug bekommen das finde ich ein bisschen doof Spezialstandard, wäre vielleicht nicht schlecht dazu zu ballern und Spezialtechniken techniken auch heißt das Stack dann das beides zählt, oder ich weiß nicht, das sieht mir jetzt nicht sehr viel stärker aus. Fünf, also Weg. ist. Durch. Gott. Bis oh. euch. Meins. Oh. Oh. Was? Oh, dieser Typ, ne? feier mit dem Charakter haben wir voll einfach. Einfach, einfach noch blocken und fertig. Schwer uns. Dann machen wir dich schnell platt. Ah oh Junge. Jungs gehen wir noch mal aus dem Weg ich wollte den graben jetzt kriege ich den wieder nicht getroffen wegen diesen typen hier bist du dich Mann? bist dich ich aber wie weit nauten der mich weg? Ist dich. Oh nee. Ja, du bist weg. Jetzt du. mal wenn zwei gegen eins ist, dann ist schon sehr viel schwieriger als, weiß ich nicht muss nur mehr Gegner hinzufügen, dann das Spiel schon tausendmal schwieriger. Was so, ich gut finde ist das Quadjitze. Was ich gut finde ist, dass dieses Gebiet hier sehr linear ist. Also ich muss jetzt nicht so viele. Ja, vielleicht ist das doch stärker. 202 ja, abziehen, ey. Will sie mich lang verarschen. Also ein Gegner, gegen den ich nicht gerne kämpfe. Boom. Ist gut, Mann. Bis ich was hat? Ein Donat hat er gesehen. Boah, er dreht sich um, als ich mich hinter Hat oh, ich hasse diese Gegner, die ja also nur so hektisch am Rumspringen sind. Ey. Oh, immer wenn ich meinen Smash-Angriff einsetzen will, dann da bricht er mich. Gibt es so einfach nicht? Oh, Junge, lass mich doch mal, hier mal machen. Nein, oh, ich habe vergessen, eigentlich schießen, aber. Oh. weiter kommen oh. warum kriegen ja nichts mehr ja auf reihe gegen den oh, der ist jetzt 10.000 mal stärker geworden ey. Oh, oh mein gott ey. also am anfang noch relativ ausgeglichen und dann er tut da jeden einzelnen Angriff abbrechen. Transportiert sich überall vor und hinter mir. Ich hasse diese hektischen Gegner. Bin ich selber irgendwie hektisch? Ey, kotzt mir an. Das Wissenschaftler Spuren folgen. anders auf Gott. Keine Ahnung, ey mir ja, eigentlich egal, ich habe auch keine Truhe bekommen, also ich habe da ist nichts ist drin, weil das wäre nämlich doof, dann müsste ich den ganzen Abenteuer muss man neu spielen extra dafür. fällt mir gerade auf. das war ja schrecklich, ey. ja okay, ja okay. wie habe ich nur drei? wie habe ich von all dem nur drei Prozent Schaden bekommen? nämlich vollkommen zerstört in dieser Ecke ich komme damit drei Dinger nur raus breit ja, wird schon gehen wie Boxer. tiger herr patrick hat bist du in ihr gold mario meister wieder irgendwie so ein gold mario und mario kart 8 deluxe meine, meine zielgenauigkeit mit dem ding ist irgendwie abartig hey den kenne ich irgendwo er ist aus Dings, glaube ich aus diesen einen Mi spiel ja für nintendo des ins raumschiff spiel er oh, wollte das ging kämpfe der sieht aber nicht aus wie, es wie ein wissenschaftler ist ein affe helfer ich muss schon wieder das hier ausrüsten vom besseren roten geist habe ich so gefühl das jetzt einen moment da steht echt der schwarze ritter also vom farbschema hat echt gepasst ich habe eine idee Ja. Boink. <lacht> oh, kannst gar nicht dagegen abwehren, geil. Oh Gott. Alter. Ja, okay, wie lange geht das noch? Ist ja die ganze Zeit da. ist die ganze zeit da glaube ich ne? Ja egal was soll ich denn hier machen ich kann ja gar nicht angreifen was ist da oh, war der level 3 oder 4 Aber der 4 ne? das ist so. Das ist so dreckig, ne? Habe ich ja noch ein paar Sekunden. Hey. Boah, Junge. Ja, toll, der Typ bleibt unendlich und ich muss dann mich gegen den ja noch bewerten. Boah, echt. er da kann sich auch vielleicht retten wegen Schwerkraft. Ne? Er ist auch nicht mein Schiff. Ich ein bisschen unfair, die CPUs nie in diese Dinger reinlaufen. Also nie freiwillig. Also was kann da mal passieren, weißt du? Aber nö wir schaffen das jedes mal ausbrechen ist er weg nein man boah. ja geil dieser pizza beim wackel ist so einer der charakter die irgendwie voll schnell am boden landen so nach oben auch und das wäre irgendwie nein hätte aber so gerne so ich hoffe der hat auch Schwer, äh, äh, hohe Schwerkraft ne schwache Schwerkraft oh nein Das ist von dämliche dämische Nein, Mann. Oh. Nein, nein. jetzt treffe ich bloß nicht ey. perfekt uh. so fliegt raus aber oh, schon wieder so ein retardet so ein bekloppter kampf da so, hätte drei sterne ist klar okay der offizielle Weg oder doch? Nee. ich kann da einen gut. Wolf. Ah, ich wollte einen anderen Dings. Oh, Enten sind. Überlegen, ich weiß jetzt keine Ente, aber trotzdem. Aber nur damit ich Kung vor Ente sagen kann. Oh, oh, oh, oh. Was ist los? Also ich jetzt mal gegen Wolf gekämpft hat, der hat alles. er bin somit so mit Angriffen bombardiert und der hat erst 27 Schaden und der macht hier eine kombo und ich bin tot, beinahe. <lacht> nee, ich bin tot. Was genau so viel mehr sogar. auch damit Also wieder haben war T-Spaghetti habe ich jetzt nicht gesehen. Showtime. Boom, nein, das geht nicht. Danke. Time for a Personally, I prefer the air. Gut. <laughs> right. Wolf kämpft mit. Okay. Dann haben wir noch Crystal. Einfach wir machen die das Leben schwer. Ja geil, nee, Da hab ich jetzt schon kein Bock drauf. Kommt jetzt schon, nach Riesigen Schmerzen. Triforces. Triforces ist. im All. Raymond Price. Okay. Aus also wegen Karakter aus Final Fantasy 15. <lacht> <Bereit? Los>! <lacht> ah. <lacht> was? Ich sollte mir echt angucken, was die machen. Wo kannst du mal auf Was oh ja, dann? Das gibt's jetzt einfach nicht. Klick doch mal. Mein Gott! Ey. Ich hab jetzt zehnmal versucht, den da an der Stelle raushauen. sie sieht am springen, am zappeln ja ah, leute oh, den kampf habe ich noch gute Erinnerung, glaube ich ah, schon wieder ich brauche heildinger hier, fallo Ja, auto weil wir nicht zu weit wechseln muss ey. Wie viel HP bitte? Oh, ich kann ein Ding zurückschießen, das ist gut. Nein, äh, oder was weiß ich wieder Ding heißt? Was das? Ja, den Kampf kenne ich noch. Ich war einfach hier in der Ecke. der fliegt jetzt raus auf damit mein stabe kannst du sehr gut bohren schießt die bombe ab bevor die am boden an ist das Ja, oh hey. hey, seid doch hier nicht alle so nervig, lasst euch einfach abknallen und tschüss. Meinst so lustig war mit dir auch noch mal? Jetzt zahlen wir sie hinein. Jetzt rausgeflogen da ja, kommt fließt doch Ganz wieder ab warum ich auch abgeschossen bevor wir gelandet sind. Boom. Ja, ist aber haben wir voll stärker in dem flug so für noch ganz so nicht hatte ich rausfliege wenn du mich damit triffst also Tschüss. ich will es gar nicht erst sehen okay keine fragen hier oh, kämpfer asura in deutschland plötzlich bereit oh, du kannst auch doppelt einsetzen ich auch Oh, kriegen wir Korin hier oder was? Was? Ja, du fliegt jetzt raus, ey. Geil gewesen, das hat ein Ultras ein Verschwendung. War nicht machst, war es noch, bis ich hier angeschlagen bin. Ne Wie lange sind ja dass ich da mal Schaden gemacht habe? Danke. Was ist so benutzt man ein Schwert, ne? Aua. Nicht geilt. Da kommt Schaden bekommen dadurch, ey. hat Keine Reaktion. Ha. Ah. Idiot. So, du mal sehen, wie man Ultra Smash einsetzt. Falt's rum. Nicht so, so. Ich muss natürlich erstmal zeigen, wie man es nicht macht. Dreck, den ich mein Schild eingesetzt hatte. die greift mich an. Aber mein Angriff kommt durch. Okay. Ich hätte mich irgendwie so durchbohrt. Aber mein Angriff kam trotzdem durch. was mir zusammen. Angriffe, die nach unten gehen. Habe ich so was gefühlt werden ja schon wieder kommen werden irgendwie geschlagen von Angriffe die äh, von unten kommen also Angriffe nach oben von unten weil das passiert mir nämlich auch andauernd ja hier kannst wieder haben du wieder haben Genau in dieser Situation befinde ich mich auch an andauernd. Ich will immer von oben angreifen, aber der Gegner schafft es irgendwie trotzdem, mich zu schlagen immer. So und zum Glück ist der doof. das ist er wieder verwirrt, weil da okay, fliegt sogar rein. Hat. Kannst du den auch? Nein. Komm noch einmal. Ich will das genauso machen. Komm. Wird irgendwie dadurch betäubt für eine Sekunde. Und wir mal raus. Das ist ja gar keine Herausforderung für mich. ist aber irgendwie sehr einfach Corin kämpft nun mit corinna kämpft mit Boah. ja da war, cool. war meist die weibliche version nicht Corinna? so oh gott wie viele habe ich denn so viele dinge auf einmal okay das menschen vergiften äh, gelegentlich Hmm, könnte gut sein, ne? Ist auch wahrscheinlich gut, aber hey, ein Du aus Inkopolis weißt dir den rechten Pfad. Das ist Platon. Gut, da weiß ich vielleicht so die Antwort von. weil sind noch so viele Kämpfer, ne? Gut, ich würde sagen, ich bin hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in der fremden Welt. Und ja, vielen Dank euch als Zuschauen. Dann sage ich jetzt, bis zur nächsten Folge.